Hallo liebe Leute, grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade auf der Domhütte hier oben und neben mir steht der Tobi vom Kanal Alpinefax. Ja, oder Tobi und ich und der Flo, wir wollten heute eigentlich auf die Lenzspitze raufgehen, haben den Plan aber dann verworfen und sind auf die Hoogwächte, Hochwächte, wollten, genau. wollten wir rüber. Haben wir auch diesen Plan verwerfen müssen. Ich habe dennoch ein bisschen was gefilmt und das Video ist ein bisschen sporadisch. Aber ich glaube, Kind, könnt euch ziemlich viel mitnehmen aus diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Bevor das Ganze im Film untergeht, den Tobi seinen Kanal verlinke oben, beziehungsweise auch unten in der Infobox. Abonniert unsere beiden Kanäle, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es mhm. euch gefallen hat. Und hört zu sagen, hör ja, eigentlich schon auf. Ja. Gibt es nichts mehr zu sagen. Viel Spaß, film ab. Film ab. Einen wunderschönen guten Morgen! Ah, hallo, liebe Leute! Und herzlich willkommen bei diesem neuen Video zur Lenzspitze. Zur Lenzspitze, genau. genau. Mit Tobi Alpine FX ja. und Alpine Momente. <lacht> Leider ist das Alpine Momente-Team noch nicht vollzählig. Noch nicht vollzählig. <lacht> Aber der Flug hin war noch gleich. Viel <lacht> Spaß kommt es mit. selbst <lacht> hm, selbstgemachtes Boot. Letzte Vorbereitungen. Ja, genau. Morgen. Morgen nochmal. Ja, und heute sind wir wirklich viel früher wie gestern. An. Perfekt. Und wir haben Erfahrungswerte. Wir haben eine Erfahrungswerte 5 nach 30, falls man es sieht. Ich glaube, es sieht man nicht. Wurscht. Auf jeden Fall, gleich geht's los. Ja, da ja, habe ich gerade in einer Spaltenbrücke. Ziemlich steil geht es da unten. Und schon ist er da. Und da kommt der Floh daher. Sehr nice. Ja. Epic. Epic. Ja. Der. Super Floh. Geil. Wir das echt gut wir Ja. Ich bin, ja, bin richtig stolz auf uns. Ja, Mann. Sehr geil. Wir schaffen das jetzt. Ja, jetzt müssen wir da links um. Und da seht ihr mal die Spalten da. Oh ja. Löcher, da sind sicher ein paar Özes drinnen. <lacht> <lacht> Flo? Ja. Suchst du wieder um einen Witze. So, wir sind heute zu einem firmbedeckten Gletscher und da gehen wir jetzt zu einer Seilschaft. Vorne ist jetzt der Tobe und hinter mir, glaube ich, sieht man nicht, ist der Floh. Ja Leute, vom Aufstieg habt ihr jetzt nichts gesehen, weil der in der Finsternis stattgefunden hat. Wir sind mittlerweile. Beim Festi-Joch angekommen, Flo, der Tobi und ich und da hinten, die Sonne wird bald einmal aufgehen in einer halben Stunde, Stunde ungefähr, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob Sie das seht, die Wolken, es zirkt ein brutaler Wind, um mindestens 50 kmh und wir haben uns jetzt entschieden, das ist uns zu heikel, da haben wir gerade, um gerade kraxeln und jetzt ein Machen wir Plan B und gehen auf die Hochwächte auf. Zumindest probieren wir das. Das ist gleich hinter uns. Ja. Da hinten, schauen wir, ob das geht. Vor allem. Jetzt schauen wir da hin, schauen wir das schlechte Wetter da Ja, das, das Wetter ist auch wirklich schlecht. Und das ist echt eine gute Entscheidung. Gehen es wieder auf die Hochwächte? 3740 Wetter ist die hoch. Yes. Yes. Juhu. Und der Flo, was ist das für ein Saftal Gummibärle, oder? <lacht> Nein, das sind das ist ein. ein der Pushstich. dich. Der Pushstich. dich. Steroide. Ja, das sind so. Da Aufpusche. geht man noch kein Seil über den Gletscher, oder? Ja, da, also da klettert mindestens ein Achter ohne Seil <lacht> und mit drei Fingern. Okay? Ja. ja. Sehr nice, epic. Ja. So, der Einstieg zur Hochwächte, zumindest glauben wir, dass das der Einstieg ist. Auf jeden Fall da oben seht ihr dann gleich ein Gipfelkreuz. Das war jetzt <lacht> Das ist von nichts gestorbenen glaube ich. Geil! Boah, ist das krasses Gelände hier. Schon, oder? Ja, der wird es richtig saftig. Okay. Alle, So schaut es da herum aus. Da unten nicht Vorsicht ist geboten, gell? Ja. So, hier ist mal die Querung. Mit Sicherheit also Einfach aufpassen, das ist eine etwas technische Stelle. Ja Leute, das da drüben ist nicht Mordor, das ist das Weißhorn. Aber es schaut wie Mordor aus, oder? Ja. Genial, Wahnsinn. So, es ist da übrigens, gibt es viele Möglichkeiten zum sichern. Und wir haben uns entschieden, wir machen das jetzt nicht seilfrei, sondern wir Sicher das auch durch, weil alles Absturzgelände und sowas braucht wir halt ja nicht. Also die Entscheidung war absolut die richtige, Zehn Minuten später und der Nadel gerade ist schon in den Wolken drinnen. Ja. Also, ja, sehr gut, wenn man nicht unter Zugzwang ist, gell? Aha. Das ist nur eine Querung, Dreiergelände im Absturzgelände. Der Flo ist das super vorgestiegen. Und der Tobi, das hört sich alles ein. den Buckelrunde sogar nicht zu so unten. Nein, also vor allem im Vorstieg. Im Nachstieg ist das. Nein, es geht immer, du hast eh so ja, sehr Hilfe, aber.. Typisch das Westalpengelände eigentlich, gell? <lacht> ah, hier oben. Ja, Jawohl. Jawohl. Und jetzt kommt der Genuss rauf. Ja, ja super, wir gehen an Graxeln, während da oben es fängt jetzt der Nebel so, es ist. An. Echt oder? Echt, hast du das gespürt. So nach dieser Kletterstöße haben wir im Gegenlände ziemlich rutschige und abschüssige brüchige Platten, aber Klettern im genialen Ambiente. Schaut euch das an. Das ist doch ein Wahnsinn. Mittlerweile regnet es. Ja. das ist rutschig hier. Alter, ja. Alter, das ist echt gar nicht ohne hier. Ne? Eben drum. Ey Jungs, da müssen wir aufpassen. Ne? Ja, ja, vor allem muss es noch mehr Regen. Also Vorsicht, gell? das war hier echt rutschig gerade. Ja, beziehungsweise ob es nicht gescheiter ist, wenn wir abbrechen. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja ganz ehrlich zu euch, ich habe hier keine Reibung mehr mit den Schuhen. Na? Ja. Ah. Ja, das ist hier. Die Ich glaube, das macht hier echt keinen Sinn. Nein! Ja, Leute, aufgrund des Wetters, das ist mit der Hochwächte auch nichts geworden. Auf einer Moosplatte haben wir umgedreht. Und jetzt geht es da nur noch vor noch in die Schatte. Das ist lebensgefährlich, weißt du, genau. Wenn man jetzt. Der ist locker, okay. So Leute ganz sporadisch gefilmt Wir haben jetzt den Abstieg über den Gletscher geschafft wobei es geht nach wie vor über den Gletscher allerdings nur ab und ja also, beim Abstieg habe ich auch relativ wenig gefilmt beziehungsweise gar nichts aber ich denke das wird okay sein so schaut es aus da unten schaut es schöner aus aber wir wären da oben drinnen im Nebel gewesen also auch aus jetziger Sicht absolut die richtige Entscheidung. Vor allem, es war wirklich ein Blitz, der war vielleicht zwei, drei Kilometer von uns entfernt und da haben wir auf am Grad absolut gar nichts verloren. Und der Flo hat sogar gesagt, seine Eisgeräte haben man gesummt, wie im Chor. Das waren die Wiener Sängerknaben oder so. Also eine richtige Entscheidung, Flucht nach unten. Die ist da oben irgendwo. Hallo Franz. Servus Tobi. Hallo. Machen wir ein Video. Für unsere Fans und Zuschauer. Richtig. Hallo. Da der Flo in der Schlüsselstelle. Bianco gerade. <lacht> sicher Ja, da machen's Sticks. Wir sind da außen rumgegangen. gell? Also, ist da. Sehr nice. nice. Ice climbing bei Alpine Fix. Wo? Oh. Oh. Aufpassen. Mit mit der freudige Steigeigen. Stumm. Und da der Flotsche. So schaut der Sturm von oben aus. Es sind nur ein paar Meter, die richtig blöd sind. Epic. Nice Eis. <lacht> nice <lacht> ice. <lacht> Gulli. <lacht> ich geh schon mal hinterher. Jawohl. Klack klack, Herzesletteln. Klack ja. klack. Und Flo, wie schaut der Tobi von hinten aus? Geil, oder? Hält sich in Grenzen. <lacht> Hält sich in Grenzen. So ein Hund. Ja, schaut Schau knackig aus. Ah, geil. Sehr gut, Tobi. Also von mir kriegst du einen fetten Daumen nach oben. Ah, danke. Und den haben wir vom Eisgerät. Ah. Yes! Fuck it in, man! <lacht> So Leute, da okay. unten ist das Pissoir und da ist die Domhütte. Wir haben uns wieder eine gute Retour geschafft. Bam! Uh, jawohl! Achso, Entschuldigung! <lacht> Bam! <Boom>. Entschuldigung! <lacht> <Ja>, Nichts passiert! Ich hab's nicht gesehen, dass die Ja, mei! Hier ja, weißt du, weichst den Fäusten gerne aus. Da unten ist Randa, hey, liebe Leute. Ja, warum hat der? Hm. Auch noch so wenig Akku. Ja Leute, ich bin mittlerweile wieder in Salzburg daheim und verabschiede mich aus Salzburg von euch von diesem Video. Ich habe dieses Video bewusst ohne Audio Sound hinterlegt, hochgeladen. Weil ich finde, dass es sehr authentisch und aufrichtig ist und ihr ja wirklich da auch mitnehmen könnt, wie solche Entscheidungen gefällt und getroffen werden zum Umdrehen. Bin gespannt, wie das Ganze von euch aufgefasst wird. Schreibt es mir gerne in die Kommentare eine, wie ihr diese Tour empfunden habt, dann schreibt es mir auch gerne rein, wie ihr das empfunden habt, dass diesmal kein Audio-Sound dabei gewesen ist. Das ist eher ein Punkt, der von euch schon ein paar Mal angesprochen worden ist, dass ihr solche Videos cool findet. Bin echt schon gespannt. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gern wieder einen Daumen nach oben. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie es uns in der Schweiz weitergegangen ist, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocken, und ich würde mir auch sehr freuen, wenn es meinen Kanal weiterempfehlen würdet. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.